Yo, hi, Ich bin Metal Mario Master und ich bin Aniroy e P. Und wir begrüßen euch zurück zu Yoshis Crafty World. Hi. Im letzten Part haben wir Xenero besiegt und das zweite bild bekommen. Ja. Und jetzt geht's weiter mit dem Level Sprung, Satz und Sieg. Flieg. und sie und sie ja. okay. wir sind nicht gerade dabei auf dem weg das dritte traum zu bekommen ja no, jetzt geht das irgendwie voll schnell ja dann wollen wir mal sehen was hier los ist was ja. wir hier springen müssen und setzen und sieben ja das sind tomaten ah, ich möchte gerne pflanzen moment was ist das da oben Oh. Also davon von hier. Hm? Hast davon Opfer. Das Opfer. Was da von In das auf. Mats. Keine Preise. Dann gehe wieder zu. Warte mal. Nee, halte sie zurück. Ah, oben so, oh umwegt. Okay, ich habe gerade was, wir können wirklich nicht schwimmen. Okay. Ah. ah. Aber keine rote Münze, was ist das denn? <lacht> Nimm das und das und das und das. Ja, aufwiesen, es ist doch schon tot. <lacht> Niemals. was bin sauer. <lacht> was? Oder? Oh. Man. Ja, ich krieg gleich das Geld. Ja, die Blauen sind drücken. Ah. So egal Was ist das? das? hast du gemacht? Ah, gut. Boom. Da, sind, da sind Pilze dran. Sind, daraus werden Möchte gern Pflanzen. Ah. Das ist ein Pack, Wacka Wacker, wacker, wacker, wacker, wacker, wacker. Wir haben ein Easter Eck gefunden. Wer ja, es finden, ne? Ja. Ich bin ja echt in dieser kleinen das? Ich traue mich nicht rüber. <lacht> <lacht> Danke. Ha. Ja. Du kannst gar nicht. Affen, die mit Bomben werfen, ey. Ganz so eine wieder das ist ein Ei. Wo ist, Ei. ist mir Eier? Ach so. Danke. Das, das ist ein guter Affe. Stirb. Was? Was hat Affen umgebracht? Aber der war doch unser Freund. Wir haben keine Freunde hier in diesem Eis, alles, ja, ja. alles was wir begegnen sind Feinde, die wir töten müssen. Ja. extra da. Ah. Was ist der, denn? der wartet schon darauf. Also, uns zu essen. Komm ein bisschen näher, damit ich euch besser essen kann. <lacht> Tatsächlich, okay. Das macht es wirklich ein bisschen leichter, als es sein sollte. Nase. Ich oh. habe nichts oder oh, so. Ich hab nichts Werken, also. Mal ich hab nicht mehr. Den großen... Ja, Ah, oh. Ach, oh Mann. Löst, ähm, das ist das. Da, das war ja eigentlich nicht abwerfen. Werk. Das war Hase, hast waren Hasen gebrochen. Und ich wollte es hier zeitig raten. Ich habe Das sind auch da ist ein Affe drin. Komm her, Affe. <lacht> ja. Nein. Jetzt habe ich sage auch für einen Moment so also dass ich die Blume gegessen hätte. Du aufmachen. Nice. Ich habe es voll klar, ich bekommen. Gut, da oben ist auch noch nice. wir machen das echt gut. Ja, Ich glaube, wir haben fast alles hier bisher gefunden. Die sind aus. Wir haben fünf Blumen und 14 Mindesten. Ich bin gerade so geboren, dass ich hier den Leichter finden kann. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warte. Maa. Ich mich an die Liane erschwenken, aber... Ja. Nicht den Affen töten. Wir dürfen doch nicht alle Affen töten. Ja, wir nicht. Äh? Alter, was hab ich da gerade gemacht? Oh Gott. Ja, okay, da, da geht es weiter. <lacht> <lacht> <lacht> was? Nein, war. Nein. <lacht> Oh. mich, da Hörte, Hörte, Hörte, Joink. Joink. Trag mich, Hörte, schon so Nein. hier unsere Plattform kaputt gemacht. Ich schon wieder. Ich verliere ganz schnell ins Wasser. Wir okay. machen zurück, ah, ja. Ja, ich hab ein paar. Ja. Ja. Hier auch genau ein paar. Gegner zum töten. Warte. Ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt. ja, Warte. warte. Okay, ich bin voll. Knallina. Ich habe erlaubt, das heißt. Jetzt klar sie mich? Warte. Ah. Hey. Machst du nicht so eine Angst ein? war da irgendwie so ein Ding. Aber wenn wir alle Münzen bekommen, dann was weiß ich. oh, Au. warte, wir gehen noch mal zurück. Wir holen es neu. Ja. Nochmal ist zurückgehen der beste Schritt. Ja, da mal nicht. Ist ja nichts. Mal da hochgehen. Ja, warte mal. Nee, ist Warum? Weil alleine würde man da ja gar nicht hochkommen. Ach. Ach, Matt. Da ne? jetzt hier eine Münze fehlt, ne? Wollte okay. <lacht> man so. Ah, ja. kriegen wir euer. Warte. Nein, deswegen. Sind wir schon voll? Moment. Ja, ich, ich bin voll. Ich bräuchte welche. Äh. Da ist was im Hintergrund. Da hängt was im Hintergrund. Na, geh weg! Geh weg! Holy shit! Ruhe! Cool. Au! Lauf mich abzuwerfen. Jemals. Sonst hör ich dich ab. Wir haben alles, ja. Ich glaube auch. Und wir machen das nicht gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blumen. 9, 10 und 11. Yes. Perfekt. Perfekt. Perfekt. Perfekt. Haben wir doch gemacht. Ne? Ja. Mhm. Das war gutes Level. Ich mach das. Jetzt geht's schon zum Boss, oder? Jetzt geht's geht schon zum Boss. Jo, es geht zum Boss jetzt Audrey ist, Wenn das Audrey ist, ne? ist, ey, krieg die Krise. Ja, grüne bla bla bla und bla bla bla bla bla Wer kommt jemand fragt? Ich hatte gerne grüne Münzen. ist der. ja, ich gehe weg. Bla bla bla bla bla bla bla. Ah, wir haben den hier gefunden. In... Den Juwelen und so. Ne? Ja, Juwelen. Ah, das so nach Tommi gehen, verstehe. Ich baue mal ein bisschen Gemüse an. Ist ein, ein recht großen Wunderball. Ich frage mich, ob ein Ton hier drin sein könnte. Jemand soll ihn öffnen. Ich ja, wette, da kommt jetzt gleich Audrey. Ich glaube auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da Audrey kommt. Nee. <lacht> Tada! <lacht> Tada! I'm back. I'm back, Bitches. Ah. Oh. Glaube ich nicht erst, die und jetzt auch noch Audrey. Das war der allererste Bus, aber neuer? Ne? Äh, ja, das war, das war der Dosenkondor. Okay, hallo. Hm. Okay, mit diesem Mal stimmt was nicht. Das rieche ich oh. etwa mit dem riesigen Organ. Vielleicht sind da ein paar Juwelen drin. Ich mache ihn auf und sehe nach. Hm, ich brauche was zu werfen. Ich mich nicht sagen. So Eure Ungestümheit, bitte wartet. Niemals. So, vielleicht nur so Kamikflieger. Uh. Ey, grüner. Hm. Hm kaputt machen? Nichts tun. Also wir machen grüner kaputt machen. Ja klar. Und machen wir mal lassen wir mal hier heile, hallo Okay. Da ich dich mal kurz warten. Oder den da. Hä? Oh nein. Nani. Nani. Hm? Yoshi hat den Ball kaputt gemacht! Joshi, deine Böslichkeit hat sich zu was hat sich so gefreut, den Ball kaputt zu machen! Mano, jetzt mache ich euch kaputt! Diese Piranha-Pflanze wird euch verschlingen und es euch heimzahlen. Posen. Ja, voll creepy, wie sich das so bewegt. <lacht> ja. <lacht> Hallo. Oh. Piranha. Okay. Taylor. Okay. Noch jemand anders. <lacht> es, ist, es ist trotzdem Audrey. Es ist fucking Audrey. Jeder weiß, dass es Audrey ist. Oh. Ey, er ist fragen. Was wir machen? Was denn da? Ich oh. verstehe. Ich weiß, was wir machen müssen. Ah, okay. Ja. Die Kugeln. Ja. Was bin ich auch mal ja. welche, nein. Such dir selbst welche. Ich habe dir auch was hier übrig Da. Ob es einem riesen ist Halt, Nimm das, Audrey. Was? Glaubst du, dass Audrey jetzt angepisst ist? Das ich weiß nicht. Mir wird es auch nicht gefallen, wenn ich einen Stacheligen Ball auf einen Bierender bekomme. Wirklich nicht? Warte. Oh mein Gott! Uh. Ja, ähm, sonst noch irgendwas? Au! Der hat mich gebissen! Na warte ja. Ey, Kumpel! Uh. Der hat mich gerade gebissen, was sollen wir jetzt mit dem machen? Sollen wir ihn umbringen? Ja. Oh. Ich habe leider, leider keinen Unkraut, wenn ich da dabei. Wir brauchen nur Eier. Wir brauchen nur Eier. Das ist unser Unkraut, wenn ich da. Also die besten Unkraut vielleicht. Wir fangen an Eier. in Nein, Garten. <lacht> Bam. Hm. Hm. Ich glaube, ich habe gar nicht getroffen in dem Kampf. Äh, ich, ich doch. Äh, doch, ich wurde einmal gebissen. Aber das war easy. Ja. So, muss ich wirklich sagen? Ja. Ah, ich ja, wollte wollte waren ja auch nicht so schwer eigentlich. Eigentlich nicht, außer als wer da die am Ende gemacht haben. Ja, genau. Oh. oh Rotes Juwel. Welches? Wo bist du? So, komm her und sammle deinen Fame ein. Auch wenn der Fame nur an uns geht. Weil wir haben sie gefunden und du bringst sie nur zurück. Hey Vegas, hier nimm dein Fame. So ein richtiger Fame-Typ, ne? Ich komme doch immer nur, wenn wir die Jubehen finden, ne? Die sind jetzt immer noch. Oh, ich weiß hier so du geguckt. Weil der in mich, in, in mich hineingesteckt. Wir haben ja auch Thäler. Wir nennen ihn Audrey. Ja, ob er ein Er oder eine Sie ist. Ne? Ich weiß es nicht. Es ist mir völlig egal. Aber <lacht> was du schon mal von uns? Ja, ja. Ich brauche folgende. Bio-Maus. Das war eine Maus gewesen. Ich habe sie gesehen. Ich weiß ja, wo sie war. Wo ist meine Dahin. Ja. Okay. In den Dschungel müssen wir. Dann nicht auch direkt schon Boss? Wir müssen da noch, noch ein paar Level machen. Achso, okay. Also auf in den Dschungel. Oh, da ich so viel zugekommen, Tierreiche Erkundung. Na, ja, ist klar. Dann wollen wir mal. Hm. Mhm. Ah. Das Thema kommt aber echt oft es kommt ich dachte irgendwie als, als ich das irgendwie gesucht habe im internet hier du das nie nee, da haben schon welche in den kommentaren geschrieben dass man dann so 90 prozent des spiels irgendwie hört aber ich dachte wir haben da irgendwie übertrieben und dann und dann du das hast, hast nachgeguckt hast gesagt so Mann, ja nicht recht. Ne? Ja, also ungefähr jetzt habe ich das gemerkt. Äh. Äh? Ah, ouch. Was zum <lacht> Ist das ein Dino? Äh Dinoosaurus. Äh Dinoosaurus nehmen, aber nicht im Dschungel. Die leben in der Savanne. Das war so was. Das Leben auch nicht im Dschungel. <lacht> was ich, was sollten dann sonst sein? Sieht man aus wie Dino! So ein Zinacen, Weil die haben tatsächlich im Urwald gelebt! Ich weiß, was wir machen müssen. <lacht> Hier <entlang>. <lacht> Renn. Renn. <lacht> <lacht> das ist ein Klang. Level! Oh Gott, uns ist ganze Level, ne? Er sieht voll schmerzhaft aus, wenn der irgendwie einen trifft. Ich fliege da voll weg irgendwie. als hätte mich immer irgendwie ein Auto überfahren. Da wäre in der Ecke ist, das ist so ein Stück Pass auf. Ja, halt ja wir müssen jetzt erstmal wegkloppen. Das ist zehn Uhr im Hintergrund. Ich hab's gesehen. Zwei. Jetzt hat nur ein Schneiderei. Weil der meine Illusion kaputt gemacht hat. Ich Tatsächlich, da war was. war oh. Ich muss das. Alles kaputt gemacht. Ja, warte mal geht mal nach. Lock den weg. Der reagiert auf dich. So, so komm, nicht sie weg hier. Bläh. Ich das ist ja easy. Easy. Ja. Vielleicht mal ein paar ja? Ja, Nom ja. Nom ja, auf die Stange zu sammeln. Nein. Auf das Seil zu rammeln! Und wir es mal mit der Möglichkeit! <lacht> das sind Die, die, die leben im Urwald. Warte, halt. <lacht> auch nicht wirklich. Die leben nicht wirklich im Urwald. Ich <lacht> Alles lebt im Urwald. <lacht> alles lebt im Urwald. Meinst du, alles lebt im Urwald? Ja. Alles hat irgendwie seinen Ursprung. Im Urwald. Genau. Uh. Hat den hier. Das ist ja eine Giraffe, ja, du schiebst von da unten, ich schiebe. Ja. Oh. Ich habe ich habe die Zerquetscht. Wir waren zwei Schreiegeist unten, ja, man oh. einfach, hört man einfach nur so. Da kommt irgendwann so tot Tod und macht irgendwie sauber. So, du schiebst von oben. Ich. Von unten. Ich schiebe von oben. Du schiebst doch gar nicht. <lacht> gar nicht wahr. gar nicht. Hier ist doch bestimmt was. Hier muss doch was sein. Sprich mal. Ich mach doch von so nicht. Nein. Nein. <lacht> was kannst du eigentlich? Ach, komm mal nicht hier runter. Ja. Na hier. Ah. Ah. Oh Gott. Oh Gott! Renn, rennen, rennen. Oh, oh Gott. Oh mein Gott! Geschenk! Er ist ein Nashorn nämlich! Das ist kein Nashorn. Irgendwie schon! Was ist ein Da Na wann gibt es in Mario. Aua! Seit wann gibt es im Mario-Universum Dinosaurier? Äh. Hallo? Wir? Ach Quatsch. Aua! Aua. Oh Gott! Puh, ich glaube wir sind los. Ne? Er wartet da unten Sie verschmerzhaft. Ja. <lacht> hätte man einen Kühlschrank geworfen. Ja, hier oben ist, nicht. ist nach unten lang. Oh. Oh. Warpist nicht. War War War War War ich nicht. ich nicht. überhaupt nein ich ich. Ah! Oh, oh, oh. Arsch gestochen. Ja, nicht, will ich will nicht da runter. Ich will da runter, meine ich. Ich will auch runter. Haha. Ah, der verfolgt mich noch. Ja, so, hier. Warte. Cool. <lacht> ja, war ja klar. Ich äh, habe keine Eier. Lockt immer weg. Okay gut. Na, was willst du? Was? Okay gut. Jo. Da müssen wir mal links gucken, oder was? Ja. Nur zur Sicherheit. Das scheint echt zu sein. <lacht> Aber oh, der kommt jetzt hier wieder. Das ist schick, das, schick, Das Magnet. Ah, oh, diese, dieser, Ballon hat mich dagegen gehauen. Da jetzt werden jetzt wäre Zeitpunkt für, für diese Szene. Ja, okay. <lacht> äh, ja, Nein, habe ich mir schon gedacht. Schon sehr lange, er sagt 1. Das bin ich nur Namen. Genau. Äh. <lacht> die ah okay. Ich habe sie gesehen. Der riesigen Riech. Nein. Das, das riesige Riechogan kommt nur bei Gerüchen zum Ein, so. Äh. oh nein. Gucken dir an, ey. Weil ich der der uns die ganze Zeit verfolgt hat. Ja. Und jetzt sollen wir soll dem helfen? Ja, natürlich. Ich glaube, dir gibt es noch zu gut. Okay, ich habe eins. Na gut, okay, wir helfen. Müssen wir müssen den helfen. Oh, ich keine roten mehr. Okay, wir sollten weiter runtergehen. Ja, Warum nicht? Ouch. Okay, hier wo ist da drunter? Hm, ich hab ein Bett gefunden. Das ist ein Teil von der Brücke. also ein Bett. Das ist sowas von von Bett. Okay. Da, muss es gefunden. Oh, okay, ich habe mal eigentlich nur meine Eier loswerden. Mm. Jetzt kracht die Bucke sozusagen so, Mach auf. Mach, mach auf. Ah, er wollte uns fünf Minuten früher noch töten. Ja, vor fünf Minuten wollte, wollte er uns noch mal umbringen. Hey, das soll aber schnell sind das Wandel. Ja lang. Wir ah. machen also bestimmt noch was. Aha. Aha! Oh. Da oben ist eine Schildkröte. Und meinst du, was meinst du, was passieren wird, wenn ich sie jetzt töte? Nichts. No. Oh. Auch welche. Ah, schon wieder alle Herzen. Ne? Ah, ja, du nicht. hast ja Herzen, okay. Gut. Ich habe alle Herzen. Pff. Oh! Und okay. mitten so durch <lacht> den Ding. <Ja. lacht> Komm einfach durch. Komm einfach nur so ein Abdruck hier. So, ich bin dabei. Okay, jetzt sind erstmal alle am besten richtige. Ja. Das war nervig nervige Nachzone gewesen. Ja. In Hollywood, ja. Ja. Und... Ähm, das war in diesen Part. War's, Ja, das schon. Ja. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Denn es heißt Yoshis from the World. Bis dann und ciao. Bye bye.